Ich möchte noch mal die Chance nutzen, um uns vorzustellen, wir sind die Piratenpartei in Niedersachsen und in der Region Hannover und Landeshauptstadt Hannover Regionsverband äh, und der Landesverband. Ich begrüße Thomas Gansko von den Piraten Niedersachsen. Hallo Thomas, hallo Uwe. Wir sind heute hier, weil wir uns Teil einer Initiative aus dem Internet sehen, Bildung Arantika. Ähm, vorhin kam die Frage auf, warum wir heute hier so wenig sind. Ähm, Stichwort, die Leute, die eigentlich sich engagieren und sagen, es muss mehr passieren, damit Bildung aber äh, damit Bildung sicher äh, gewährleistet ist, sind eigentlich eher nett unterwegs. Naja, das sind eben diejenigen, die uns die als äh, sogenannte vulnerable Personen zu bezeichnen sind, die eben besonders gefährdet sind äh, bei der Infektion mit dem Coronavirus. Schäden äh, davon zu tragen, dass es einen schweren Verlauf mit die Erkrankung, dass auch Langzeitschäden daraus resultieren und äh, die deshalb äh, Veranstaltungen in der Öffentlichkeit generell meiden. Dazu gehören dann also auch die Lehrer, ähm, die Eltern, Betreuer, genau und also, auch die Kinder. also all, all jene, die eben mit Vorerkrankungen äh, leider versorgt sind und äh, die eine große Gefahr laufen würden bei einem schweren Verlauf tatsächlich auch. Entweder noch stärkere gesundheitliche Einschränkungen zu haben oder vielleicht sogar zu sterben. Oder auch in ihren Familien halt Menschen haben, die ihn besonders gefährdet sind. Genau, das gehört alles miteinander zusammen. Von daher ist es besonders verwerflich, dass die Landesregierung in ihren Regelungen zum Präsenzunterricht da keinerlei Rücksicht drauf nimmt, wenn es eben derartige Personen in den Schulen gibt, sondern nach wie vor auf eine Regelbeschulung abgezielt wird, bei der nicht die einfachsten Abstandsregeln, Hygieneregeln, und äh, sonstigen Schutzregeln auch tatsächlich verfolgt werden innerhalb der Klassenräume. Gut, dann müssen von hier aus mal einen Gruß ja, ins Internet, ins Nieder-, Land Niedersachsen äh, loswerden. Liebe Menschen der Initiative Bildung aber sicher, wir sind häufig für Sie hier. Wenn Sie aber bei den nächsten Aktionen dabei sein wollen, einfach unter Bildung aber sicher sich also kurz melden und mit dabei sein. So, Thomas. Anfang des Monats hat die Schule mit ihrem Regelbetrieb gestartet, also die Bildungseinrichtung der jüngeren und der älteren äh, Schüler. Ähm, wie ist dann das Fazit, mal abgesehen davon, dass in den Ferien auch nicht so viel Vorbereitung gelaufen ist? Ja, also ähm, Schulen und... Schulen sind das eine, das man allerdings nicht vergessen darf, das sind auch Kitas, das sind Kindergärten, das sind alles eben die Einrichtungen für den vorschulischen äh, Betreuungsbedarf. Die sind genauso betroffen, ähm, denn auch dort gelten nur die allgemeinen Hygienekonzepte, die sie eben auch äh, für die Schulen aufgestellt worden sind. Und das äh, führt dazu, dass eben auch ein erklärlicher Teil äh, in dieser Einrichtung tatsächlich äh, dann die Folgen dieser äh, verantwortungslosen Politik der Landesregierung getragen haben. Denn äh, bei den rund 100 Bildungseinrichtungen in Niedersachsen, die ganz oder teilweise mittlerweile geschlossen sind äh, wegen Corona-Fällen, wo ähm, ganze Jahrgänge äh, oder wenigstens ganze Klassen dann nach Hause geschickt wurden für erst mal zwei Wochen, äh, da sind halt auch diverse Kindertagesstätten mit dabei. Also der bekannteste Fall äh, hier aus der Region, das war die größte Kindertagesstätte in Basinghausen, wo es auch einen entsprechenden Verdachtsfall gab, äh, da dann äh, eben auch die ganze Kita nach Hause geschickt wurde. Zum Glück hat sich dann herausgestellt, dass das ein äh, unbegründeter Verdachtsfall war. Und die konnten relativ schnell wieder äh, dann die Kita öffnen. Aber das zeigt eigentlich, wie schizophren die ganze Situation ist. Denn ähm, du kannst gar nicht äh, so klar sagen, äh, liegt nun eine Infektion vor oder liegt keine vor. Und von daher muss prinzipiell dafür gesorgt werden, dass äh, Bildung sicher stattfinden kann. Und äh, das ist auch kein, kein einzig äh, einziges Problem, sondern wenn man auf ganz, Nieder-, äh, ganz Deutschland guckt, dann sind das äh, über 1630 Schulen. Und äh, über äh, nahezu 140 Kindertagesstätten, die da mittlerweile entsprechende Folgen getragen haben. Gut, also wir haben ja jetzt äh, einen Zeitraum äh, schon hinter uns gebracht äh, mit Regelbeschulung. Und dann würde ich dich mal fragen, äh, wie sieht denn in Niedersachsen ganz konkret der jetzige Stand aus? Wie viele Schulen sind betroffen? Und wie ist der aktuelle Sachstand? Ja, also betroffen äh, sind nahezu 100 Schulen in Niedersachsen, Schulen um Kitas besser gesagt und äh, knapp die Hälfte davon sind hier im Großraum Hannover. Dann gibt es noch einen gewissen Hotspot in Braunschweig, äh, dann gibt es noch äh, mehrere Fälle im Landkreis Göttingen, äh, im Landkreis Emsland äh, ist auch einiges und äh, naja, wo kommen diese Zahlen dann halt so stande. Ähm, kann man sagen, dass das äh, Zahlen sind, die so nicht bekannt sind, oder kommen die auch in den Medien vor? Ja, ja also diese Zahlen äh, resultieren alle aus einer Karte, die man im Internet findet, unter dem Account Thinktank197. Da gibt es äh, jemanden, der ähm, dann tatsächlich diese Karte mit äh, bestätigten Meldungen aus Zeitungen und Zeitschriften hat. Und äh, da immer ein kleines Fähnchen setzt, wenn halt da steht, die und die Schule, die und die Kita ist äh, jetzt von Schließung betroffen. Wie ist denn die Tendenz äh, der Entwicklung? Also wir haben ja jetzt erst ähm, einige Wochen hinter uns und wir haben ja noch viele Wochen bis zum Jahresende vor uns. Ähm, wie ist denn die Entwicklung? Ist das eigentlich ähm, linear? Oder? Naja, also... Ähm, ca. eine Woche vor Monatsende, da äh, haben die Schulen wieder geöffnet, bis zum Monatsende waren es dann acht Einrichtungen. Jetzt sind wir, wie gesagt, äh, bei rund 100, also das Ganze steigert sich immer so exponentiell. Da frage ich mich ganz konkret, was wäre jetzt die Forderung der Piratenpartei in Richtung Land, äh, Landesregierung, äh, was die Landesregierung jetzt sofort starten müsste? Sie müsste jetzt äh, dafür sorgen, dass das Selbstbestimmungsrecht der Eltern anerkannt wird, dass die selber entscheiden können, möchten sie ihre Kinder zum Präsenzunterricht schicken oder möchten sie lieber ein Homeschooling betreiben. Das, was dann sozusagen eine automatische Folge der Steigerung von Infektionszahlen wäre, im Szenario B, da ist dann derartiges tatsächlich auch für alle Schüler vorgesehen. Aber wie gesagt, dieses Selbstbestimmungsrecht, das muss jetzt schon gewährt werden. Also nicht nur, dass diejenigen, die eben selber als Schüler oder als Lehrer betroffen sind, äh, die dann eben in Homeschooling oder Homeoffice wechseln könnten, sondern dass eben alle Lehrer, äh, alle Lehrer und auch Eltern, die eben, äh, egal ob sie auch äh, besonders gefährdete Personen im Umfeld haben oder auch schlichtweg äh, eingesehen haben, dass auch äh, gesunde Menschen bei einer Infektion langfristige Schäden davon tragen können, entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken wollen oder nicht. Nun gibt es ja Konzepte und ähm, habe ich gehört, ähm, die zwar ziemlich kurzfristig äh, dann halt in den Schulen angekommen sind. Ähm, jetzt ist die Frage, was muss denn passieren, damit die Konzepte auch tatsächlich umgesetzt werden? Also wenn es zum Beispiel heißt, die Unterrichtsräume sind zu belüften, in der Regel, also die Durchlüftung der Räume, aber von den vorhandenen Fenstern lassen sich dann nur ein oder zwei Fenster ankippen, weil die anderen Fenster keine Griffe haben, weil die Schulen ganz oft auch in einem baulich desolaten Zustand sind. Was müsste denn da eigentlich passieren? Also das, ähm, damit kann man doch quasi auch keinen Schulleiter alleine lassen. Nein, natürlich nicht. Äh, das, das sind die, die, genauso die Opfer wie alle anderen im Schulbetrieb, die in irgendeiner Form dafür sorgen müssen, dass Hygieneregeln eingehalten werden, aber denen teilweise die äh, einfachsten Instrumente dazu fehlen, weil es eben auch beispielsweise nicht in jedem Klassenraum ein Waschbecken gibt, äh, wo man die entsprechende Handhygiene betreiben kann, ähm, dass eben äh, die räumliche Situation nicht dafür ausreicht, um Abstände sicherzustellen. Es steht explizit im Konzept der Schulen drin, dafür die Schulen drin, dass äh, eben nicht Abstände eingehalten werden müssen. Und äh, naja, das, was nun wenigstens kurzzeitig äh, sowohl in Bayern wie auch in Nordrhein-Westfalen äh, existent war, nämlich äh, ein Masken tragen auch im Unterricht. Davon hat äh, Niedersachsen auch Abstand genommen. Und äh, so die Kombination von all dem die würde tatsächlich eine gewisse Sicherheit bieten, dass sich ein Virus äh, eben innerhalb des Klassenraums selber nicht verteilen würde. Eine Problematik ist ja, dass viele Menschen, äh, junge Menschen, äh, Schüler und Betreuer, halt eben auf äh, engem Raum einen Präsenzfetten. Äh, machen müssen, um halt ja, Bildungsarbeit zu realisieren als Präsenzveranstaltung. Inwiefern sind denn überhaupt Maßnahmen in Niedersachsen aufgestützt durch die Landesregierung unter dem Stichwort Entzerrung gestanden worden? Also Entzerrung durch, in Bezug auf Teilnehmerzahlen von Unterrichtseinheiten. Ja, schlichtweg äh, gesagt gar nicht. Äh, das Einzige, wo eine Entzerrung äh, dann in die Wege geleitet werden kann, das sind die Schulleiter. Die können äh, bei den jeweiligen Gesundheitsämtern, so wie es beispielsweise in Wolkenbüttel geschehen ist, dann beantragen, dass eine äh, Homescenzfarbe sozusagen, eine Homeschooling-Farbe nicht mit einer Präsenzfarbe abwechselt und somit dann auch die... Äh, räumlichen Möglichkeiten für eine Entzerrung innerhalb der Klasse gegeben sind, für die, die dort Präsenzunterricht äh, bekommen, dass das dort durchgeführt wird. Aber äh, das ist natürlich etwas, wo dann auch äh, Schulleiter und Eltern an einem Strang ziehen müssen. Denn für die Eltern resultiert daraus ja auch wieder die Betreuungsarbeit, die aufgrund der beruflichen Situation auch nicht von allen Eltern geleistet werden kann. Dann möchte ich mal noch ein anderes Stichwort nehmen. Die äh, Digitalisierung, ein meist und gern genutztes Wort in der heutigen Zeit, für das Land Niedersachsen, die Digitalisierung an den Bildungseinrichtungen. Äh, wie siehst du ähm, als Landesvorsitzender der Piratenpartei in Niedersachsen den Dachstand? Sind wir da ganz am Anfang? Sind wir da so im Mittelfeld? Ist alles gut? Ja, also es, es gab gerade wieder äh, eine ähm, Untersuchung, die festgestellt hat, dass Niedersachsen oder dass, dass Deutschland im europäischen Vergleich äh, auf den letzten Plätzen tatsächlich äh, agiert, was die Digitalisierung im Allgemeinen betrifft. Und das betrifft dann natürlich auch entsprechend die Schulen. Insofern ist es äh, ganz klar, dass die jahrelang zurückgehaltene Digitalisierung jetzt durchschlägt sodass dort im Allgemeinen ähm, eben es sehr schwer ist, Digitalunterricht tatsächlich durchführen zu können. Äh, und wenn man sich dann die entsprechenden Ausbaukarten anguckt, dann sieht man, dass weite Teile von Niedersachsen noch ähm, weit weg von 4 sind, dass man da froh sein kann, wenn man 3G bekommt. Und äh, das ist eben etwas, äh, was man jahrelang verschlafen hat, unterbrecht sich jetzt. Wenn man all diese Dinge hört, die wir vorhin schon mal besprochen haben und auch jetzt nochmal benannt haben, dann kann das ja eigentlich wütend machen. Also wütend, also oder Wut erzeugen darüber, dass Dinge nicht passieren, die eigentlich passieren müssen, und zwar jetzt. Was würdest du Betroffenen raten, was sie tun können, damit sie ihre Wut und ihre Enttäuschung und ihre Forderungen irgendwie weiter transportieren? Also, also da das, wie gesagt, aus bekannten Gründen Bildung aber sicher eine Netzbewegung ist, sollte man sich dort engagieren, dafür sorgen, dass die Tweets, die beispielsweise auf Twitter dazu dann gepostet werden, sich möglichst weit verteilen. Durch Retweeten, Reichen, alles, was da inhaltlich rüberkommt, um somit auch tatsächlich eine Betroffenheit zu transportieren. Und solange man nur in seiner eigenen kleinen Bubble bleibt, da wird es äh, schwierig sein, äh, da Resultate zu erzielen, die über das hinausgehen, was man halt in dieser Bubble erreicht. Und das Ziel muss ja sein, die Politik zu erreichen, die herrschende Politik, damit die endlich die Mittel dafür zur mit Verfügung stellt, um sinnvolle Vorkehrungen zu treffen, damit sich das Virus nicht weiter über die Schulen verbreitet. Du hast ein richtiges Stichwort gegeben, äh, die Grenzen der eigenen Bubble äh, überschreiten. Ich möchte mal einen Begriff aufgreifen, der in einem anderen Zusammenhang benutzt wird. Man könnte ja auch nicht nur Smart Voting machen, man könnte auch Smart Action machen, also indem man quasi über die Bubble-Grenzen hinweg für die Sache, und in diesem Fall wäre es Bildung aber sicher, aktiv wird, ja die Gruppe seines Vertrauens, die Parlamentarier seines Vertrauens anspricht, um die Forderung Bildung sicher umzusetzen, ähm, ja. ähm, zum Laufen zu bekommen. Also sozusagen nicht zu sagen, ja, es ist nur die eine Gruppe, es ist nur der eine Parlamentarier oder die eine Partei, sondern ähm, dann wäre doch eigentlich so ein äh, Smart Action ja, irgendwie auch möglich. Ja. Naja, also man kann das miteinander kombinieren, äh, wie du schon sagst, äh, die eigenen Abgeordneten ansch anschreiben. Also äh, es gibt in jedem Landkreis entsprechende Abgeordnete hier im Landtag, es gibt entsprechende Abgeordnete im Bundestag und äh, die jeweils äh, dann mit äh, Mails oder auch mit äh, den klassischen Briefen zu bedenken, könnte vielleicht dazu führen, dass äh, bei entsprechender Masse auch äh, die Betroffenheit eben aus der Sicht des Politikers dann zutage tritt, weil ein Politiker denkt immer an die nächste Wahl und äh, da möchte er möglichst wenig Leute von vornherein verlieren. Also wird er sich dann gegebenenfalls auch tatsächlich mit den Inhalten beschäftigen. Dann könnte man ja auch noch einen anderen Ansatz finden, um Bildung aber sicher zu gewährleisten und in schwierigen Zeiten außergewöhnliche äh, Aktionen zu starten. Man könnte doch auch die Wirtschaft mit ins Boot nehmen und die Landesregierung könnte entsprechende Wirtschaftsprogramme auflegen, natürlich schnell und zügig, damit man vielleicht auch Unternehmer dazu bringt, in Bildung zu investieren, sichere Bildung, weil eigentlich haben wir doch im Moment auch das Problem, dass Bildung nicht so stattfinden kann und das schlägt sich ja später dann auch auf die Ausbildung nieder und auch auf die Wirtschaft. Also wäre da nicht ein Wirtschaftsförderungsprogramm speziell auf die Bildung ausgerichtet sinnvoll? Ja, das sind dann langfristige Wirtschaftsentscheidungen, die insbesondere bei Kapitalgesellschaften, die nur in Quartalszahlen denken, wenig Zuspruch finden würden. Insofern bin ich mir nicht sicher, dass da eine große Resonanz haben würde. Wofür man tatsächlich sorgen müsste, ist, dass die Unternehmen eben nicht auf die Eltern angewiesen sind, die Betreuungsleistungen äh, ausüben wollen, sondern dass dafür eben, ja, gegebenenfalls dann Lohnkosten auch übernommen werden, um entsprechendes Ersatzpersonal dann äh, einzusetzen. Ich meine doch etwas anderes, und zwar äh, für die Dinge, die jetzt im Moment aber akut fehlen, um Bildung aber sicher zu gewährleisten könnte man auch die Wirtschaft mit ins Boot holen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, Sanitäreinrichtungen, Hygieneeinrichtungen sind unzulänglich an den Bildungseinrichtungen installiert, entsprechend den außergewöhnlichen Bedürfnissen. Dann könnte man noch ein Wirtschaftsförderungsprogramm auflegen, genau für die Firmen, die das realisieren können. Genauso für die Digitalisierung. Man könnte zum Beispiel auch für Firmen, die eben die Beratungsleistungen im sozialen oder psychologischen Bereich anbieten, äh, dort halt eben ein Wirtschaftsförderungsprogramm für die besondere Situation mit Covid-19 äh, ähm, ja, etablieren. Das meinte ich, also, aber das müsste dann halt die Landesregierung auch bei der Bundesregierung einfordern oder selbst auch tätig werden. Ähm, also, da, das, also Wirtschaft und äh, Ausschreibungsrecht, das da zu zum Tragen käme, ist ein äh, ganz weites Feld, das, äh, das jetzt hier auszubreiten, würde wirklich zu weit gehen. Was ich gerne machen möchte, ist mal darauf hinweisen, äh, wie es äh, in anderen Bereichen dieser schönen Republik äh, tatsächlich gehandelt wird. Denn äh, gestern auf der Webseite des Fokus äh, gab es einen Bericht einer Schulleiterin aus Hamburg, den ich jetzt gerne mal führen würde. Also, Zitat aus dem Fokus vom 14.09. Schulleiterin ergriffen wegen Corona-Leid. Wir wissen jetzt, wieso wir Masken in Kauf nehmen. Die Heinrich-Herz-Schule in hamburg winterhude ist von der Corona-Pandemie besonders betroffen. Dort gilt jetzt sogar, während des Unterrichts Maskenpflicht. Die Schulleiterin Susanne helgi erzählt im Gespräch mit der Zeit, was das in der Einstellung von Schülern, Lehrern und ihr selbst verändert hat. An der Heinrich-Herz-Schule in Hamburg-Winterbude lassen sich 400 Schülerinnen und Schüler und 200 Bedienstete auf das Coronavirus testen. Kurz darauf werden 15 Klassen und 60 Prozent der Lehrer unter Quarantäne gestellt. 36 Personen waren positiv getestet worden. Jetzt ist es die einzige Hamburger Schule, in der sogar im Unterricht die Maskenpflicht gilt. Schulleiterin Susanna hildig Reder kann sich den Ausdruck nicht erklären. Im Gespräch mit der Zeit sagt sie, die Pausenaufsichten achten sehr strikt darauf, dass auf dem Schulgelände mutschutz getragen wird. Außerdem wurden die Schüler vom Schulhof abgeholt, zu denen werde eine Liste geführt, wer mit Corona-Symptomen krank gemeldet ist. Die Schulleiterin hat keinen regelmäßigen Kontakt mit Schülern, trotzdem ist sie sich sicher, dass die meisten hinter der Entscheidung über die Maskenpflicht im Unterricht stehen. Einige erzählen, wie anstrengend es sein kann, mit Mundschutz zu unterrichten oder zu lernen, berichtet sie. Doch kein Lehrer würde sich gegen eine Maske wehren. Wer Coronavirus und der Corona-Infizierte kennt, der wehre sich nicht mehr gegen die Schutzmaßnahmen. Uns allen ist das Virus sehr nahe gekommen. Das verändert die Sicht auf solche Schutzmaßnahmen, erklärt sie Ein Kollege sei sehr stark an Virus erkrankt, außerdem Sorgen, äh, außerdem mache sie sich Sorgen um eine Mutter, die unter starken Symptomen leidet. Es gebe lediglich einige Eltern, die mit den Masken im Unterricht nicht einverstanden seien. Wenn die Masken jedoch helfen, einen erneuten Ausbruch zu verhindern, ist sich die Schulleiterin sicher, dann finden wir immer kreative Wege, um bestimmt guten Unterricht zu machen. Aktuell funktioniere das über die eingerichteten Portale auch schon gut. Das heißt, es gibt die Möglichkeiten, Homeschooling zu betreiben. Das wurde schon vor den Ferien gemacht, bundesweit. Also sollte es überall dort, wo es möglich ist, und das ist eben dort, wo gut ausgebaute digitale Infrastruktur besteht, durchaus machbar, da sollte prinzipiell auf Homeschooling umgestellt werden. Denn das ist noch immer die privateste Möglichkeit, die Verbreitung des Virus eben zu unterbinden. Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann gilt es jetzt innovativ äh, tätig zu sein, also nach Lösungen zu suchen und dann gilt es jetzt quasi die Dinge zu starten, ähm, dass wir halt die Bildung sicher garantieren können. Ähm, was du jetzt aber auch vorgelesen hast, ähm, in diesem Artikel kommt ähm, ja, zur Geltung dass trotz Maßnahmen äh, die Gefahr besteht, äh, sich anzustecken an, Schu an Schulen und Bildungseinrichtungen. Müsste man dann nicht eigentlich äh, den großen Anteil an Bildungsarbeit dann äh, online äh, oder anderweitig, also nicht mit Präsenzunterricht, äh, gewährleisten? Naja, also äh, das ist ja ganz klar, eine Schule ist keine Insel. Und äh, je nachdem, also, was man dort an Schutzmaßnahmen betreibt, das sind halt nur sechs Stunden, die tatsächlich dort ein Schüler oder Lehrer tatsächlich zubringt. Dass es dann noch 18 weitere Stunden gibt, wo teilweise dann auch das Kohortenprinzip wieder übersprungen wird, dadurch, dass einzelne Schüler dann die Menschen auf bekommen und dort dann in völlig anderer Konstellation zusammensitzen. Das wird bei diesen ganzen bisherigen Konzepten überhaupt nicht bedacht. Und wir wollen ja hoffen, dass es auch noch andere Aktivitäten von insbesondere Schülerinnen und Schülern gibt, also sei es sportlicher Natur, sei es kultureller Natur, wo auch wieder andere Konstellationen sind. Und potenziell besteht da immer, wenn eben nicht die AHA-Regel eingehalten wird, durch Abstand einfachste Handhygiene und auch den Schutz von Atemmasken, dass sich das Virus dort verbreiten kann. Insofern ähm, kann das, was an den Schulen passiert, auch nur ein Stückwerk sein oder ein, ein Teil dessen sein, was überall getan werden muss. Was ich am meisten vermisse, ist, äh, dass wir bereits ein Bildungsdefizit haben. Äh, ich weiß nicht, ob schon entsprechende Untersuchungen gestartet sind. Aber äh, einiges deutet darauf hin, dass wir jetzt schon äh, einen Bildungsprogramm haben bestimmte Schüler äh, auch schon zurückgefallen sind, um, um die dann halt mit Förderunterricht zu versehen, würde dann nicht dem Kohortenprinzip entsprechen, müsste halt eben auch massiv gegengesteuert werden. Und ähm, da kann man doch eigentlich nicht also äh, die Schulleiter und das Lehrpersonal alleine lassen, sondern man muss dann halt eben quasi aus Fürsorgegründen auch von entsprechendem höheren Strukturen, zum Beispiel der Landesregierung in Niedersachsen, ähm, ja, also Hilfestellung geben. Damit man also jetzt das akute Defizit versucht, äh, kleinzuhalten, auszugleichen und ansonsten ähm, den Betroffenen äh, auch einen normalen Bildungsweg ermöglicht. Also, was wäre denn... Ich sag mal noch mal, so wie vorhin, die wichtigste Forderung, die wir an das Land oder äh, wir Sachsen stellen wollen. Oder was wäre äh, der wichtigste Spruch, den du den Parlamentariern und der Landesregierung äh, in Standort schreiben würdest? Also ich fange mal mit der ersten Frage an. Äh, es ist kein Geheimnis, dass, dass Deutschland äh, bei dieser Studien äh, immer ziemlich weit hinten in Europa landet. Und es gibt auch die ersten Untersuchungen, die sagen, dass während der Phase des Digitalunterrichts die Lücke zum internationalen Standard noch größer geworden ist, weil eben auch äh, die Digitalisierung in Deutschland mehr als verschlafen wurde und immer stiefmütterlich behandelt. Äh, zu deiner zweiten Frage, da ganz klar, das Selbstbestimmungsrecht der Eltern muss äh, akzeptiert werden. Und es ist äh, auch dafür zu sorgen, eben, dass Präsenzunterricht dort, wo eben, äh, aus verschiedensten Gründen dann dieser tatsächlich geleistet werden muss, dass dort eben äh, die einfachsten Regeln für die Unterbindung dessen äh, der Übertragung von Corona eingehalten werden können. Was, können. was können Menschen in Niedersachsen tun, ähm, die ähm, ja, ratlos sind und hilflos sind, äh, können Sie sich halt quasi auch an verschiedene Parteien oder äh, Gruppen oder Parlamentarier, wenden? du selber bist von der Piratenpartei in Niedersachsen, äh, wo kann man euch finden? Naja, also man findet uns äh, natürlich im Netz unter piraten ndsde man findet uns äh, rein physisch in der Landesgeschäftsstelle in der Heisenhoffstraße 50, hier in der Mutter am Lobster krankenhaus in Station Diener -El. Aber man kann sich natürlich auch an jegliche andere äh, demokratische Partei wenden, die Initiativen gestartet hat, um das ganze äh, Problem in den Griff zu bekommen. Also namentlich sei ja tatsächlich FDP und Grüne genannt, die auch äh, gestern vorgestern im Landtag entsprechend äh, geredet haben und Anträge gestellt haben. Äh, die sind äh, sicherlich auch daran interessiert, äh, mit Betroffenen in Kontakt zu kommen. Das ist ja auch ein Thema, äh, was äh, gruppenübergreifend äh, ja, bewältigt werden muss, denn äh, Gesundheit äh, ja, ist nicht Teil also sagen Gesundheitsschutz muss für alle da sein und wir müssen gemeinsam halt sehen, dass wir die Bildung äh, sicher machen. Die Dinge, die wir bisher benannt haben, äh, zeigen aber auch, dass viele Sachen im Argen liegen vom öffentlichen Nahverkehr. Über die Strukturen an den Schulen, zu den Schulen, von den Schulen, ähm, über die Verwerfungen. Äh, und ähm, es gibt eigentlich noch viel zu tun. Ich danke dir erstmal bis dahin und ähm, ja, das Motto, Motto muss heißen, Bildung aber sicher. Genau, es gibt viel zu tun und äh, man kann es eben nicht mehr abwarten, bis es getan wird. Das Problem ist da, es lässt sich nicht zu leugnen und insofern muss da schnellstens Handlung erzeugt werden. Beispielsweise mit einem dritten Nachtragshaushalt, eine weitere Milliarde, um halt beispielsweise Lüfter zu finanzieren und die Ausbildung von Busfahrern und vielleicht auch noch den einen oder anderen zusätzlichen Bus. Das alles sind Investitionen in die Zukunft und könnten damit dann entsprechend auch finanziert werden. Gut, dann nehme ich die Anregung noch aus dem Netz auf, gestern Abend bin ich gebeten, hier einmal zu sagen, dass es halt bitteschön äh, nicht um Klein-Klein geht, sondern eher um ein Großdenken in der Sache Bildung aber sicher. Und danke, dass du hier warst, dir die Zeit genommen hast. Danke für alle die, die hier auch zugehört haben. Und ähm, danke an alle die, die sich auch in Zukunft in der Bildung aber sicher engagieren werden. Vielen Dank. Immer wieder gerne. So, ähm, wir sind ja hier eine Demonstration vor dem Landtag von Niedersachsen als Piratenpartei für die Initiative Bildung aber sicher. Ähm, ich bitte doch mal den äh, Anmelder äh, kurz zu Wort kommen. Genau, Landen. also die Zeit geht schneller rum, als man denkt. Wir haben von 13 bis 15 Uhr angemeldet, 15 Uhr ist es, von daher ist diese Veranstaltung hiermit offiziell beendet. Danke, Thomas. Danke.